Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Zenit Connect APM Videorunde. Natürlich habe ich auch wieder die liebe Caro dabei und was mich brennend interessiert, was hast du denn heute für uns mitgebracht? Ja, Marc. Heute ähm, habe ich ein Thema mitgebracht, was äh, viele vergessen, wenn man über Prozesse redet, Prozessprobleme, Änderungen etc. Denn ähm, der Weg zum Prozess hin, den richtigen Prozess zu starten, die richtigen Menschen zu finden, die da mitarbeiten müssen, die alle zu informieren und dann auch noch up to date zu sein und das ziemlich schnell zu machen. Ich glaube, da fängt schon an, oder? Klassiker, Klassiker. Kenne ich natürlich auch aus meinem beruflichen Vorleben. Da kann man auch mal gut am Suchen sein, nach verschiedenen Laufwerken, Sharepoints und mit Abteilungschefs reden, wie man einladen soll. Wäre cool, wenn es einfacher geht. Absolut und das tut's, und das würde ich euch gerne zeigen. Also ich würde jetzt einfach mal meinen Bildschirm live übertragen, würde mit euch ins Leben gehen und ähm, schauen, ähm, wie leicht es ist, mit cineconnect APM Prozesse zum Beispiel einen Änderungsantrag zu initiieren. Ja, cool, dann leg los, Caro. Ich übertrage meinen Bildschirm und dann schauen wir mal. Zenit Connect APM, SAP Add-on haben wir in der Intro schon gesagt. Wir sind im SAP-System und ähm, von daher sind wir hier im Fiori-Dashboard. Ich habe hier eine Kachel, die zu Zenith Connect APM gehört und die ermöglicht es mir, Prozesse anzulegen. Und wenn ich jetzt einen Prozess anlegen, einen Prozess starten möchte, der digitalisiert ist, ähm, dann frage ich mich als allererstes, was ist denn das überhaupt für ein Prozess? Und dann wird mir hier eine Auswahl an sogenannten Use Cases, an Anwendungsfällen angeboten. Das ist für euch als Kunden eine Chance, ein Instrument zu clustern. Wie auch immer ihr das organisiert. Ich würde hier mal einen sogenannten Use Case rausnehmen, nämlich das Change Management. Wir möchten einen Änderungsantrag initiieren. Was mir hier vom Zenit Connect APM geschenkt wird, das ist der Aufbau dieses Prozesses, also das Rahmengerüst für alles, was passiert. Zum Beispiel, ihr wisst es, Prozesse, die haben oftmals Phasen. Und das hier ist der Klassiker. Unser Engineering Change Management Prozess hat drei Phasen. Wir haben Änderungsantrag, wir haben die Engineering-seitige Implementierung und die Manufacturing-seitige Implementierung. Und Aber ich gebe dem... Das ist nur die Basis. Also natürlich kann man das einfach anders machen. Wenn man, wenn man jetzt irgendwie nur zwei Phasen haben will, können wir das natürlich auch. Das ist einfach nur das Baseline-Paket. So habe ich das zumindest mal verstanden. Ähm, genau. Also das ist Konfiguration. Das kann man einfach gestalten, ohne Code zu produzieren. Und ähm, das prägt man nachher so auf, dass es zu euren Geschäftsprozessen passt. Alles klar. Ich habe dem ganzen Prozess mal einen Namen gegeben und ich bin hier automatisch eingetragen als der Antragsteller, als der Prozessverantwortliche. Und ähm, jetzt kommt der entscheidende Punkt, den ich euch heute vorstellen möchte. Jetzt kommt nämlich die Fragestellung, okay, ihr als Antragsteller, ihr wisst, was ihr erreichen wollt, worauf ihr hinaus wollt, welches Ziel ihr verfolgt. Ja? Und... Ähm, Ihr wisst vielleicht nicht, was der ideale Prozessweg, der Prozessablauf Invisio, in Visio, in einer Arbeitsanweisung ist oder wen ihr alles mit reinhört, aber ihr solltet euch darauf konzentrieren, auf das, was ihr wisst und das, was ihr erreichen wollt und nicht irgendwo suchen, finden und Zeit verschwinden. Und ähm, wir im Zenit Connect APM, wir haben die sogenannten Control Fields. Das müsst ihr euch vorstellen wie ein großer Bahnhof mit verschiedenen Weichenstellungen und ihr könnt hier entscheiden, welcher Zug auf welchem Gleis den Bahnhof verlässt. Und hier auch Klassiker beim Änderungsmanagement. Hier hat man einen Standardablauf. Ihr seht hier schon angedeutet Templates, ein vorkonfigurierter, standardisierter Prozessablauf in allen drei Phasen. Wir haben aber vielleicht auch einfach einen Änderungsauftrag vom Kunden. Da wird kein Antrag mehr gestellt. Das Ding muss durch, Qualitätsissue muss behoben werden, dann können wir die, zweite, die erste, die Antragsphase auch einfach äh, auslassen und direkt in die Implementierung starten. Also je nachdem, welchen Ansprüchen ihr dort ähm, nachkommen wollt. Und hier haben wir ein ganz großes Beispiel, Automotive äh, Industrie kennt A-Spice, Automotive SPICE Compliance. Und dort haben wir nochmal einen richtig großen Drei-Phasen-Prozess. Ich wähle jetzt mal den Standardänderungsfall aus. Um, ihr seht hier weitere kundenspezifische Felder, die ihr einrichten könnt, möchte ich mich jetzt gar nicht verlieren. Wir konzentrieren uns darauf, wir wollen eine Änderung starten und um, natürlich wissen wir, an welchem Produkt wir eine Änderung machen wollen. Und ich kann dieses Produkt direkt mitgeben. Ich kann hier in der kompletten SAP-Datenbank nach Business-Objekten suchen und kann hier zum Beispiel einen Materialstamm auswählen. Ich habe mir für diesen kurzen Videoslot natürlich eins rausgesucht, was ich hier mit euch mal anschauen möchte. Deswegen lade ich das direkt hoch. Das ist ein Spielzeug, was wir gerne ändern wollen. Und ich sage, das Objekt, dieses Material, dieses Produkt, das möchten wir bitte ändern. Und ähm, ja, vielleicht ergeben sich noch weitere, die davon betroffen sind. Jetzt sage ich Finish. Ich habe nur gesagt, was möchte ich grob starten. Ich möchte eine Änderung starten. Die soll erstmal gar nicht speziell sein. Es ist eine Standardänderung. Und ich habe das Produkt mitgegeben, an dem geändert werden soll. Und jetzt will ich gar nichts mehr machen, außer es zu starten. Und es soll bitte alles so laufen wie definiert. Und ihr seht es schon, ich habe den Prozess gestartet und die ersten Mails wurden schon versendet. Warum, wieso, weshalb, an wen? Schauen wir es uns an. Wir haben dort in allen drei Phasen Tasks, sequenzielle, Parallele, so wie ihr den Prozess gestaltet habt. Das wird uns geschenkt. Der Antragsteller muss nicht wissen, welche Tasks in welcher Reihenfolge von welchem Team gelöst werden müssen. Das wird uns hier durch Workflow-Templates geschenkt. Und wir haben hier das Objekt, in unserer Gesamtübersicht sehen wir alle Business-Objekte, die mit dieser Änderung verknüpft sind. Wir haben hier den einen Materialstamm, den ich schon kenne, bei der Antragstellung. Und natürlich werden Impact-Analysen, Bewertungen von den Experten werden, mehrere Materialstände, vielleicht mehrere Werke, die betroffen sind, verschiedene Stücklisten, Arbeitspläne, Equipments, Dokumente aus dem Designumfeld. All das wird sich hier natürlich ansammeln und so hat man hier... Im Bereich Objekte ein super Überblick, was gerade in dieser Änderung ja, bewältigt wird. Und last but not least haben wir natürlich hinter diesen Tasks auch Teams, die diese Tasks abarbeiten. In den meisten Fällen sind die am Anfang leer und hier seht ihr, wir haben hier schon ein Default Stuffing, was ihr einstellen könnt, wo eben diese Teams schon mit möglichen Mitgliedern zur Abarbeitung befüllt wird. Ich fasse das mal nochmal zusammen. Ja. Das heißt, da gibt es Teams, die sind angelegt und da stecken auch schon Leute drin und die mhm. würden automatisch die Aufgaben bekommen. Exakt. Da muss ich also mich die jetzt die um nichts mehr kümmern. Genau, der Prozess ist gestartet, der erste Task ist schon aktiv und die Menschen, die jetzt in diesem Team drin sind, die diese Change-Koordination übernehmen würden, der kriegt jetzt eine Mail oder eben einen Task in, seiner, in seinem Dashboard und kann direkt starten. Ich schaue mal kurz ähm, jetzt. Jetzt diese tabellarische Form ist nicht jedermanns Sache. Wir haben zwei unterschiedliche Blickwinkel auf diesen Prozess. Ich habe jetzt mal die grafische ähm, Sicht aufgemacht, äh, der sogenannte UF5 Workflow Viewer. Das ist derselbe Prozess, die 4.7.8. Und ähm, man sieht hier auch diese drei Phasen. Ich kann das mal kurz nebeneinander legen, damit ähm, ihr seht, dass das eben derselbe Prozess ist. Man kann es hier in dieser Overview auch sehr gut erkennen. Wir haben Startpunkt, Start Project Documents. Das ist der aktuelle Task. Und dann geht es eben sequenziell und parallel weiter. Und wir haben hier diese drei Phasen. Und egal, welche Darstellung euch jetzt lieber ist, ihr habt den Prozessüberblick. Und zu guter Letzt, damit ihr seht, wow, das löst wirklich was aus, wenn ich diese Weichenstellung mache am Anfang, ähm, ich habe euch eben diesen A-Spice-Fall gezeigt und ähm, wenn wir mal in der grafischen Übersicht bleiben, Prozessszenarien vorbereiten zu können und bedarfsgerechte Prozesse zu haben, sieht man, da hier ist sehr, sehr schlank. Ja? Da ist nicht viel dran. Das ist ein ganz, ganz schlanker Prozess in drei Phasen. Und bei diesem A-Spice-Ablauf... Mit allen drei Phasen, mit A-SPICE-Compliancy etc., da seht ihr, natürlich kann der Prozess auch viel komplexer aussehen. Allein in der Antragsphase muss man vielleicht das ein oder andere mehr beachten. Die Prozessszenarien, die könnt ihr eben in diesem großen Prozessbahnhof orchestrieren und ihr könnt sicherstellen, dass der Mensch, der einen Prozess initiieren möchte, eben nur noch sagen muss, worum geht es, was möchte ich erreichen. Und das System startet den Prozess, der am besten zu dieser Anforderung passt. Und wenn wir dann wirklich feststellen im Laufe des Prozesses, hm, hier müssen wir nachschärfen, äh, hier müssen wir doch nochmal einen anderen Task einfügen, schauen wir uns im nächsten Video an, ähm, wie man wirklich zur Runtime, zur Laufzeit den Prozess, dem Tagesgeschäft anpassen kann. Richtig cool, Caro. Also ich denke, das vereinfacht das Leben schon mal signifikant, wenn man eine Änderung starten will. Und ähm das Gute ist natürlich auch, dass man sich die ganzen Prozesstemplates individuell anlegen kann, je nachdem, was man eben auch braucht. Und genau. ich finde das eine super gute Lösung und vielen Dank, dass du das vorgestellt hast. Und euch allen vielen Dank, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Tschüss!